So, ich habe hier einen ganz normalen Kurs und habe hier links alle meine Schüler. Die haben hier einen eigenen Abschnitt und haben Autorenrechte und können da also Sachen ablegen, Aktivitäten erstellen, Dateien hochladen und so weiter. Aber jeder Schüler sieht nur seinen eigenen Abschnitt. Ich als Lehrer kann hier natürlich reingucken, also zum Beispiel bei Max Mustermann, der hat hier eine H5P angelegt, die kann ich mir angucken. Und ich habe hier auch noch meinen eigenen Abschnitt. Da darf nur ich reingucken. Ich bin jetzt hier als Schüler eingeloggt, und zwar als Max Mustermann in der Autorenrolle. Da kriegt er hier den Hinweis, dass der Abschnitt nur für Lehrer gerade nicht verfügbar ist. Den kann er wegklicken und dann sieht er wirklich nur noch seinen Abschnitt mit seinen Sachen. Er kann hier auf Bearbeiten, Einschalten gehen und kann hier in der Rolle Autor Material und Aktivitäten anlegen. Auch wenn ich hier das Menü links öffne, dann sieht er hier nur seinen eigenen Abschnitt. So, ihr könnt natürlich jetzt trotzdem versuchen, über die Adresszeile oben in einen anderen Abschnitt zu kommen. Ich mache hier oben mal Section gleich 4. Und wenn ihr das versucht, dann äh, seht ihr hier, der Abschnitt ist also zurzeit nicht verfügbar, er hat keinen äh, Zugriff drauf. Gut, was ist mit den Aktivitäten und Dateien innerhalb der Abschnitte? Der Lothar Matthäus hat hier eine, eine Textseite angelegt. Ich als Lehrer kann natürlich darauf zugreifen. Ich kopiere mal den Link und versuche mal, ob der Max muss, man die öffnen kann bin jetzt hier wieder als Max Mustermann eingeloggt, gebe jetzt den Link ein, versuche die Datei zu öffnen und dann heißt hier also, die Aktivität ist im Moment nicht verfügbar. Das heißt, der Max Mustermann hat sowohl auf die Abschnitte keinen Zugriff als auch auf die Dateien und auf die Aktivitäten innerhalb der Abschnitte. Als erstes lege ich einen neuen Kurs an, den nenne ich mal mein Portfolio. Dann wähle ich das ein Themenformat. Die Anzahl der Abschnitte hängt davon ab, wie viele Schüler ich habe. Wenn ich also 22 Schüler habe, dann wähle ich 22 Abschnitte. Bei der Darstellung, nee, beim Kursformat wähle ich noch Anzeige der Tabs vertikal. Ich nehme jetzt der Rolle Autor ein paar Rechte, weil das sonst zu viel ist. Das heißt, ich gehe hier auf, die, auf das Zahnrad, auf die Einstellungen Nutzer und dann zu den Rechten. Da gibt es hier oben ein Suchfeld und dann gebe ich mal ein verborgene. So und die Autoren die sollen verborgene Kursabschnitte nicht sehen. Deswegen gehe ich hierzu, verborgene Kursabschnitte sehen und hinter dem Auto so ein Mülleimer. Und auf diesen Mülleimer klicke ich, bestätige und dann ist das Recht hier raus. Und die Autoren sollen auch verborgene Aktivitäten nicht sehen. Und dann hier das Gleiche, hinter dem Auto das Symbol für den Papierkorb. Einmal draufklicken, bestätigen. Dann suche ich nach Verbergen. Denn wenn die Autoren verborgene Aktivitäten nicht sehen sollen, dann sollen sie es auch nicht verbergen können, sonst würden sie eigene Aktivitäten dann äh, sich selber rauskicken. Deswegen bei Abschnitte Anzeigen verbergen den Mülleimer und bei Aktivitäten Anzeigen verbergen ebenso den Mülleimer. Und im letzten Schritt suche ich noch nach Ignorieren. Und zwar, wenn ich eine Verfügbarkeitseinschränkung mache, also zum Beispiel mit Abschnitt ähm, einschränke die Sichtbarkeit, auch für Autoren, dann können die Autoren trotzdem auf die Inhalte zugreifen, wenn sie den Link kennen. Das möchte ich auch verhindern. Dementsprechend, also das will ich nicht ignorieren, auch Autoren sollen von dieser Einschränkung betroffen sein. Und dann mache ich hier auch wieder... Einen Klick auf den Papierkorb. Gut, das war es zu den Rechten. Im nächsten Schritt schreibe ich jetzt eine Klasse ein über eine Klasseneinschreibung. Und die bekommen dann alle die Rolle Autor. So, und jetzt kommt ein bisschen die Fleißarbeit. Ich gehe auf Bearbeiten einschalten, nehme hier den ersten Abschnitt. Und jetzt schränke ich das Ganze ein mit Abschnitt bearbeiten. Und dann setze ich hier eine Voraussetzung. Und gehe auf Voraussetzungen hinzufügen. Da will ich dann einen Nutzer aus. Also man hat dann hier die Schülerliste, die habe ich jetzt ausgeblendet, weil ich ja richtige Schüler habe. Ich wähle jetzt hier mal den Max Mustermann. Das ist mein einziger Pseudo-Schüler hier drin. Und dann wähle ich hier noch den Namen des Abschnittes und gebe hier den Schülernamen an. Also hier einmal Max Mustermann. Genau, hier mache ich noch das Auge. Und gehe auf Speichern. Ja, das gleiche mache ich dann mit dem Abschnitt 2. Ich gehe wieder auf Bearbeiten, mache hier eine Voraussetzung, einmal Nutzer. Und dann geht das Spiel weiter mit letztendlich dann allen Schülern der Klasse. So, bin jetzt durch, hat ungefähr 10 Minuten gedauert und äh, habe hier natürlich Fantasienamen jetzt reingeschrieben. So, bleibt hier noch der Abschnitt Allgemeines. Auch da sollen die Schüler nichts machen können. Den benenne ich dann um in nur für, für Lehrer. Und als Voraussetzung gehe ich hier auch wieder auf Nutze und da füge ich dann in mich hinzu.